Liedo. heute mal ein betriebssystem das mal ein zuschauer empfohlen hat guck doch mal q4 os ist ein betriebssystem das auf alter hardware läuft debian basiert das heißt so ein bisschen ubuntu mäßig hat aber äh, leider gottes muss man vielleicht sagen kommt drauf an so ein bisschen look und feel von windows ja schauen wir mal classic install wer wenn man sich noch aussuchen müsste wollte neben einem mit bestehenden Betriebssystem installieren. Ich habe meinen alten Dell Dimension genommen, da ist so wenig Zeug drauf. Das kann ruhig platt gemacht werden. Ich sage, keine Fragen bitte an dieser Stelle. Full automated, das heißt, alle Dateien, die jetzt drauf sind, werden gelöscht. Ich habe das ganze Ding auf eine CD gepackt. Das Ding ist 384 MB nur groß, passt wunderbar auf eine CD. Prima Sache. So, Enter, Taste und dann geht das los. Ja, Full Automated heißt tatsächlich anscheinend Full Automatisch. Äh, Fragt mich im Moment nichts. Wunderbar, textbandierter Modus äh, finde ich gut, wie bei einer Alternate-Installation, die man vielleicht noch kennt von früheren Ubuntu-Versionen. Oder vielleicht auch von Debian. Das basiert ja auf Debian. Also nicht direkt auf Ubuntu, sondern Debian. Weil Ubuntu ist ja auf Debian basiert. Und das basiert hier ja auch auf Debian. Debian. Schauen wir mal. Sehr leichtgewichtig soll auf sehr alte Hardware laufen. Ich habe, wie gesagt, mein Dell Dimension 1100, eine CPU. Und... Der ist so Baujahr 2005 rum. Der ist eigentlich noch im Vergleich relativ neu, könnte man ja fast noch sagen. Neun Jahre. Ist aber trotzdem schon eine, der normalerweise am Schmerbel landet, ne? wo an der Straße steht. Äh, ja, weil aktuelle Windows-Versionen nicht mehr drauf laufen oder ähnliches. Hier läuft dann ein Linux-System drauf. Äh, wunderbar. Mit äh, aktuellen, so hoffen wir, Treibern und so weiter. Und das schauen wir uns heute mal an. Wir lassen den mal weiter installieren. So läuft immer noch schmerzfrei durch. Keine Probleme. Wer sich fragt, warum ich das jetzt nicht in Virtualbox gemacht habe, ich will das auf dem echten System sehen. Das ist sinnvoller, gerade wenn es auf einem alten PC laufen soll. Dann will ich das auch auf dem alten PC sehen und nicht auf einem Sechskerner. kerner in einer virtuellen Maschine, die drei Prozessoren hat. Also, wir installieren weiter. Linux Image 3.204686 PAE. Interessant. Ich habe übrigens äh, mein Netzwerkkabel vergessen anzuschließen. Installiert sich trotzdem schmerzfrei durch. Braucht keine Internetverbindung zum Installieren, wie es dann von vielen Ubuntu-Versionen vorgeschlagen wird. Äh, schauen wir mal. Receiving, Receiving, Received er dann von der CD. Ich habe es also auf eine richtige CD gebrannt, so wie man es wahrscheinlich bei einem alten PC machen würde, der vielleicht gar keinen USB-Stick-Slot hat, ne? gar keinen USB-Port hat, installen in extra Packages. Scanning, the CD rum, Configuring, apt, Upgrading Software. Nun, dass wir das wir schlecht können, weil er keine Internetverbindung hat, macht er alles von der CD, läuft alles ziemlich schnell. Installation ist nicht langsamer als eine Ubuntu-Installation, vielleicht eher sogar noch schneller. Schauen wir mal. Auf äh, distrowatch.com habe ich gesehen, dass die Herkunft dieser speziellen Linux-Version Deutschland wäre. Äh, da habe ich auf der Homepage gesehen, da war kein Impressum drauf. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Ne? Hm wisst ihr aber, wo das liegen, ne? Der Server, wo liegt denn der? Dann habe ich eine Whois-Abfrage gemacht und der Server war in Tschechien. CZ. Könnt ihr mal selber gucken mit Whois. So, wir haben anscheinend eine Desktop-Umgebung, sehe ich gerade beim Installieren. Die heißt Trinity, anscheinend eine Abwandlung von der KDE-Desktop-Umgebung. Und... Schauen wir mal, Xorg Grafiktreiber wie früher, also Xorg Server, kein Treiber, Xorg Server, Entschuldigung. Schauen wir mal, jetzt läuft CD-Laufwerk wie verrückt und warten wir ab, was da noch kommt. Normalerweise müsste jetzt, äh, entweder fragt er mich noch, wie ich heiße, oder bootet gleich neu. Grub2 ist drauf als Bootmanager. für andere Operationssysteme die drauf sein könnten ja wohl kaum bei der gewählten Option habe ich ja gesagt macht die komplette Festplatte platt da kann nichts anderes sein. Update Grub das dürfte eine der letzten Schritte sein die passieren bis zum Neustart. Setting Uses and Passwords werde ich jetzt auch noch gefragt? Nö, nee, nicht wirklich. Fully Automated Installation Finishing Running Pre-Seed, Voreinstellungen werden gesetzt Wahrscheinlich äh, mal gespannt Als welcher User ich dann Beim ersten Login drin bin Unmounting Eject So, CD fährt raus Unmounting Und Reboot uh, Ich bin es und sogar persönlich Ich habe sogar mal mal Bildschirm So ein bisschen geputzt, ja ein bisschen, ne? ich habe da Silo den Streifen gedauert Hier vielen Dank an Silo Streifen frei, das funktioniert wunderbar. Äh, kriegst du mit vorne Füßen, aber keine Streifen vom Fernsehen. Also nach meiner Erfahrung. Gut, jetzt hätte ich vielleicht doch die CD äh, rausnehmen sollen. Äh, die ist nämlich wieder automatisch reingefahren, das war jetzt eher doof. So, die CD rausgenommen. Äh, Hallihallo, ich bin Loading, please wait. Version 05.018. Wir sind in einer Beta-Version, wobei es die Beta eigentlich schon seit Jahresanfang gibt, da es schon YouTube-Videos äh, gibt, die ich vorher geguckt habe. Die waren vom Januar. Schau mal, da kommt eine kleine uhr Bitte mit auf meinem Kopf. Username und Passwort. Ja, das ist Ja? Hm. Welches wäre es denn jetzt? Äh... Ja. Also, die Maus reagiert, Login einfach mal. Nun, Benutzername hätten wir schon mal nicht. Ne? Da konnte man hier auf den alten schwarzen Kopf klicken. Und wenn ich einfach nur Login sage, passiert da was? Und Passwort, da scheint sich was zu tun. Zu Schauen wir mal, ob wir da jetzt weiterkommen. So. Das momentane System wäre wohl jetzt auf Englisch. Sollen wir das behalten? Sagen wir erstmal Yes. Ne? Das Ändern der Sprache kann man hinterher noch machen. Ist auf der Homepage beschrieben. Setup Passwort for your Admin Account. Okay. Ich sollte vielleicht mal ein Admin Passwort vergeben und nicht einfach ein leeres eingeben. So wie ich es denn getan habe. 1, 2, 3, 4. Und dann gehen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, was die Systemsicherheit äh, äh, halbwegs äh, unbrauchbar macht. So, Passwort wurde gechanged. Gut, und Kongratulation, Installation ist total fertig. Ich bin auch schon fertig hier. So, gucken wir mal. Kommt jetzt mal was Größeres. Ich bin hier dauernd am Zoom, wie blöd. So, ich hätte jetzt gerne mal so ein Menü, so ein äh, Panel oder so. Ah, das, das sieht KDE-mäßig aus. Aha, schon sind wir da. Das sieht, schön aus. das sieht auch schön aus. Ja, ich würde sagen, ja, willkommen. Diese ist noch nicht so fertige Software. Im Gegensatz zu Ihnen. So, Desktop ist das Design to offer Compact and Clean User. Kompakt und sauberes äh, Benutzerinterface, es kommt darauf an, wie mein Monitor geputzt ist. Einfache äh, Zubehör und very stabile Funktionen, bla bla bla. Achtung, das ist eine Beta, äh, ist mir doch egal. So, ob es funktioniert. Viel Vergnügen. So. <lacht> ja, ja da werden wir haben. Gucken wir mal. So, ich gehe so mal wieder raus. Ich werde jetzt erstmal als erstes versuchen, einen Rekord meinen Desktop zu installieren, damit ich nicht dauernd mit der Kamera hier rumspielen kann muss. So, ich habe jetzt mein Netzwerkkabel eingesteckt, direkt mit dem Desktop, installiert So, brauche ich jetzt mein Terminal. Unter Programs, ne, unten auf das äh, T klicken oder was auch immer das sein soll. Und dann gibt es hier die Konsole. Steuerung alt T hat nicht funktioniert, womit man normalerweise ein Terminal öffnet, äh, sondern Programme, also Programs, Konsole. Ich vermute, dass ich jetzt noch äh, englische Tastaturtreiber habe, stelle mich mental drauf ein. Solo apt-get install record my desktop. So, wie ihr schon seht, hat der Rekord mein desktop. Ich muss Z und Y sind verdreht. Ne? Und das Upget, da ist ein Strich dazwischen. Ne? Das Minuszeichen hole ich mir am besten äh, ganz rechts auf der Tastatur und kann dann mal gucken, ob was passiert, wenn es verlieren. Sudo, aha. we trust you have received the user in Respekt, sei nett und with great power kommt Verantwortung und ja, nach dem Motto, egal was du machst, bist du selber schuld. Gut, admin Q hat das Passwort 1234 aufs Auge getrückt, gekriegt. Und Unable to Locate Package Record my Desktop. So, ich habe mal einen Webbrowser gestartet. Das ist hier dieser Conqueror. Ne? Und der fragt mich, ob ich Google Chrome installieren will. Will ich im Moment nicht. Darüber komme ich jetzt auf die Homepage, von der ich das Ding installiert habe. Ja, und da gibt es unter Downloads. Das zeige ich gerade mal... Einen, einen wie heißt das Deb Apps external manage and install applications von Debian repositories so Setup nun diese Setup Programme hier unter diesem Betriebssystem Q4OS heißen hinten dran es und da klicken wir mal drauf Open ja save ich könnte sie erstmal speichern in meinen Computer Safe. Jetzt wird es runtergeladen. Diese Azure-Datei. Ja, bin ich immer gespannt hier. So. so, mein Computer sieht also ein bisschen Windows-mäßig aus, deshalb komme ich hier nicht mit zurecht. So, Home-Folder, Dokumente, wo sind jetzt Downloads? Da. Da ist jetzt so eine Azure-Datei. Ja, Esch. und die draufgeklickt. Und diese, diese Installer, die sehen so ein bisschen aus wie bei Windows. Ob das den nötig tut, weiß ich nicht, aber das soll jetzt wohl irgendwie Windows-mäßig sein. Ja gut, wer es denn möchte. Debian Application, Apps Setup Wizard, Checking, Next, Passwort. Jetzt muss es ein Passwort wieder rein, 1, 2, 3, 4. Hinter das nie im Leben einer kommt, weil es aus... Äh, Zeichen und sogar Zahlen besteht. Und da die Windows-User nur bis drei zählen können, haben wir keine Probleme. Gut, sehen wir mal weiter, wohin uns das führt. So, das war jetzt gut und fertig. So, Finish, Close, nett. Was mir dann ad hoc aufgefallen ist, dass wir jetzt ein zusätzliches Symbol hier haben, und zwar den Synaptik. Paket Manager, da klicke ich mal drauf und hoffe aufs Beste. Hier werde ich nach meinem Passwort gefragt und hoffe in Synaptic äh, mein Rekord-Desktop mein zu finden. Mein Passwort war 1234. Nun, in meinem letzten Video habe ich schon gesagt, viele Programme, also viele Linux-Distros-Versionen haben Synaptic Und auch hier finden wir ihn wieder, wie bereits voraus orakelt. Okay. So, die Standardmeldung von Synaptic, dass Synaptic nur für intelligente Menschen ist, klicken gerade weg, und suchen mal nach Record My Desktop, Record MZ, Desktop, suchen. Natürlich kann man die Spracheinstellung umstellen, habe ich schon gesehen, da ist eine, eine, eine Fahne, eine Fahne nicht, ich, nicht ich eine Fahne. Mark for Installation, Mark, jawohl, apply, jawohl, to be installed, apply und record my desktop wird installiert, Ja wunderbar, jetzt wollen wir mal gucken, ob das gleich geht, ja. Also wie gesagt, die Spracheinstellungen findet man in den Language Settings, habe ich gesehen und während der also installiert könnte ich ja mal gucken, wo ich das noch, das ging jetzt, übrigens das Ding hat nur einen Prozessor, habe ich ja schon erwähnt, ja. Das Ding reagiert wie ein ganz normaler PC, der mehrere hätte. Ich möchte hier lobend erwähnen, dass das hier vor allem zügig geht. So, in diesem sogenannten Control Panel sieht man zum Beispiel regionale Einstellungen. Da ist eine amerikanische Flagge leider vorne dran und dahinter die deutsche. So, Country Regional. So. US-Englisch wollen wir nicht unbedingt, wahrscheinlich weil die vorne, weil äh, nichts anderes installiert war. Aber soll ja zum Beispiel äh, Europa, Eastern, äh, Eastern, Eastern, ja ist denn schon Ostern oder was, äh, Eastern, äh, Western vielleicht, äh, Western, West, West, West, West, West. Äh, bin ich blöd, ich sehe Deutschland nicht. Schauen wir mal. Europa zentral vielleicht. Ah, wir sind total zentral. Das, das gleicht ja alles wieder aus. Europa zentral ist Deutschland. Ja, da. Europe zentral ist Germany. Country. Immer noch hier diesen da. Vielleicht muss ich mich ausloggen und einloggen. Ist ja gar nicht. So, da ich die Terminal-Kommandos nicht auswendig wusste und keine Lust hatte, USB zu nehmen, habe ich mir noch installiert mit Synaptic GTK Rekord My Desktop. Äh, sieht so aus. Äh, jetzt wollte ich mal probehalber das erste Video anspielen. Ich habe festgestellt, es war kein Video-Abspielprogramm dabei, deshalb installiere ich jetzt noch mit Synaptic das Programm VLC. So, beim Starten von Record My Desktop ist mir aufgefallen, das war hier erstmal nirgendwo zu sehen, mit Run Command konnte ich dann gtk-record my desktop starten. Während sich dann noch VLC installiert, habe ich mich um das Problem mit den ja, englischsprachigen Tastatureingaben gekümmert. In den systemeinstellung konnte man das keyboard layout auf deutsch stellen ja dort german gewählt mit Add hinzugefügt und das englische amerikanische removed und okay. seitdem kann ich hier auch ein y schreiben und es tut's so schauen wir uns noch ein paar versionsnummern an was haben wir denn hier Misa, ihr seht rekord my desktop läuft LSB Release minus A. Wir haben ein Debian-System als Basis 7.6 Visi. So, was haben wir sonst noch? Wir haben ja einen Conqueror in der Version Help About Trinity. Haben wir übrigens auch noch. Ne? Conqueror haben wir in der Version 3.5.10 Benutzt Trinity 3.5.13.2. Sehr schön. Gut, was sehen wir hier beim Navigieren? My Computer. Das ist so ein bisschen ja, Windows-mäßig aufgemacht. Trinity. Trinity Desktop Environment Release 3.5.13.2. Ist ein Fork vom KDE Desktop Version 3.5. Sehr schön, funktioniert hier alles fluffig, schnell und prima, schneller als zu erwarten war. Homefolder ist mein Heimverzeichnis, des Admins hier streng genommen. Gut, Benutzer kann ich mir wahrscheinlich noch äh, anlegen. Netzwerkplätze, gut, das ist so ein bisschen auf äh, Windows auf, ausgelegt. Hier habe ich noch ein K-Mix-Programm, ein Mixer. Der ist aber nicht ganz so gut. Da konnte ich mein Mikrofon nicht überreden, mitzuspielen. Das per USB kabellos geht, macht man nichts. Das kann ja da kann ja die Version von Linux hier diese. Welche haben wir dann Control Panel? Sehen wir wahrscheinlich alles hier. Sound Media System Sound. Enable System Sound Hardware Audio Device Auto Detect Generell Q4 OS System Benachrichtigungen können wir einstellen. Alles so ein bisschen äh, KD-mäßig denke ich. Appearance of Themes uh, Themes Screensaver haben wir einen Bildschirmschoner. Nehmen wir mal OpenGL Bildschirmschoner auf diesem alten PC äh, Flux und das machen wir mal ganz Flux Apply gehen wir im Background können wir andere Hintergründe uns festlegen, äh, Blue Blend, äh, Default Blue, Globe und so weiter. Get New Wallpapers sehe ich dann äh, diverse neue Hintergrundbildchen, die sich dann installieren. Okay und sagen wir äh, okay Close und dann die Towers äh, könnte ich gegebenenfalls dann hier irgendwo finden Tower Okay, dann sieht das doch schon ganz nett aus. Also funktioniert Synaptik, haben wir von da aus kommen wir immer weiter. Linux-Freunde sind damit schon vollkommen zufrieden. Ein schnelles, fluffiges System. Äh, mein Fernseher wird mit äh, 1920 x 1080 Full HD befeuert. Wunderbar. Grafikkarte wurde also korrekt konfiguriert. Prima Sache. Dokumente, Places. Zubehör, Internet, Simple Wi-Fi Manager, mit dem kann man wahrscheinlich sein WLAN konfigurieren. Hoffen wir mal. Für die Leute, die WLAN benutzen, benutze ich nicht. Hier finden wir übrigens dann auch sowas wie Record My Desktop und VLC, was ich nachinstalliert habe. Druckereinstellungen. HTOP ist vorinstalliert, sehr schön. KTOP. Systemauslastung wollen wir uns doch vielleicht mal angucken, was da so also los ist. Sehr schön. Gut, im Moment, dadurch, dass Rekord My Desktop läuft, ist mein System natürlich gut ausgelastet. Ansonsten läuft es hier trotzdem fluffig durch. nettes Betriebssystemchen kann ich äh, bislang wärmstens empfehlen. Installation ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber sobald man Synaptik hat, kommt man immer klar. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.